Ich glaube, das hat den Mainstream noch nicht erreicht, wie sehr es alle beeinflussen wird. Denn ich glaube, unabhängig von politischer Position oder vom Bildungsniveau wird es die Menschen beeinflussen. Man stelle sich vor, dass die ersten Personen eben nicht mehr in die USA einreisen durften aufgrund von politischen Positionen. Und wenn das, diese ersten Fälle gibt es ja bereits, aber wenn das im Mainstream ankommt, glaube ich, wird diese Beeinflussung noch wesentlich größer werden.